Willkommen zurück, Reisende. Heute befinden wir uns in Demons Tilt. Wir sind reingeschaut und wir werden mal gucken, ob es Spaß macht. Schön Retro Pinball. Okay, Ex-Modus, Extra Regeln und Bonus. Unterirdisch geeignet für erfahrene Demons Tilt. Ja gut, da was jetzt das erste Mal spielen. Werden wir mal gucken. Hilt WASD linker Flipper, rechter Flipper. Okay. Starten. Ball ready. Ah, links unten haben wir zwei. Oben ist noch einer. Was zum Henker? Nein. Ja, Windows findet das ja mal ganz geil. Wo oh, zum Henker sind wir jetzt? Okay. Wir waren noch gar nicht ganz unten. Okay, okay. Was zum Okay, okay, okay, okay Hä? Okay, auch wenn man die Kugel trifft, verschwindet die dann? Ab und zu kurz mal Jetzt ist Okay keine Ahnung. Gott, ich habe Reflexe wie ein Rentner. Bonus. Ah, cool. Wir haben Bye ready. Okay, okay, okay. Irgend ein Bonus wurde aktiviert? Wo ist der Ball? Da oben. Wo ist denn ai, ai, ai, ai Okay, okay. Mal gucken, dass wir irgendwie wieder nach oben kommen. Oder auch nicht. End of Ball. Ey, wir haben echt nur ein Ball. Okay. Also wir sollen eine rechte Rampe treffen. Als Aufgabe scheinbar. Oh nein. Oh scheiß Windows, ey. Wollen sie Funktion aktivieren? Wenn man die Umschalttaste in einer Tour drückt. also oh, so ein Scheiß. Also das ist ja super dumm geregelt von Windows. Du kannst keinen Flipper spielen. Weil wenn du die Umschalttaste zu oft drückst... Äh, wo ist der? Okay. Also, wir können die Dämonen da wohl treffen. Irgendwie. Also, müssen wir mal. Ist sehr tricky, der Flipper. Macht aber schon mal Spaß. Jetzt gab es irgendwie einen Bonus. Okay, rausgerollt. Das war jetzt ja sehr doof. Oh, oh da sind auch Ritter jetzt aufgetaucht. Okay, okay, okay. Erneut spielen können wir jetzt. In White Demons. Ja, können wir auch. Kommen wir jetzt zu einem neuen... Nee, ist immer noch derselbe. Okay. Hätte ja sein. Also irgendwie kommen wir bestimmt dann auch noch zu anderen. Zu anderen Pinballtischen. Müssen wir mal gucken. So. Jetzt haben wir die Dämonen aktiviert. Oh ne. Fick die Scheiße hier Drecks. Einrastfunktion. Fick die scheiß Windows, ey. Oh. Super Spiel und dann so eine Streckscheiße von Windows. Oh, kacke. So eine Scheiße. Oh, jetzt irgendwie ausmachen hier. Ja, nee, nix hier. Tastenkombination legt mich Drecks Windows ja Immer mein, ein -Spiel spielen, Wenn wir mal in geiles Retro-Spiel spielen und dann so eine Scheiße hier. Windows ist nur am Nerven. Müssen gucken, dass wir die hier oben alle besiegt bekommen, denke ich mal. immer schön ein bisschen... Oh, jetzt sind wir wieder oben in dem Hut. Okay. Jetzt ist das Schlangenmaul auf. Können wir da reinschießen irgendwie? Oh, jetzt sind wir da wieder. war der ball eingeklemmt nein nein nein oh. also das scheint so ein zauberer zu sein hier in der mitte da ist ein schmiedehammer so okay okay also oh, ein alter flipper automat hier am Computer aber das hat ja damals schon Spaß gemacht also irgendwie wenn man Flipper noch kennt ist man echt alt es war ein richtig cooles Spiel immer den Highscore knacken ja hm. okay jackpot Nein! Oh, Mist! Wir haben aber echt nur ein Ball, ne? Ah, rechts steht, wir haben Buchstaben aktiviert. Okay. Gift die Skorpionrampe, zerstöre Seelendämonen. Okay, wo sind wir jetzt? Oh ne, warum rollt man jetzt da lang? So. Ah oh, ja, alle Dämonen töten. Also voll cool, so ein Flipper-Spiel mit... Also themenbezogen, man muss Sachen erledigen. Aber halt alles mit einem Flipper. Echt gut. Müssen wir mal gucken, dass wir die letzten beiden da treffen. Nein, nein. Oh, ja, oh, wir sind wieder in der Mütze gelandet. Oh, okay, wir sind, glaube ich, gerade in die Schlange gekommen. Was? Nein, so. Ah, neue Dämonen aufgetaucht. Was, wo ist jetzt dabei? Was geht jetzt kaputt? Oh, der war cool. Genau auf den Dämonen gelandet. Nein! Oh, Mist. Das macht so einen Spaß. mx bonus bei 24-Ball-Ready. 24 -Ball Weiß leider echt gar nicht. Wir fangen, glaube ich, jetzt mal wieder von vorne an. Da steht auch noch ein paar Mal Start. Aber man muss sich ja hier. Also wir hatten noch. Ah, das ist für Tilt. Okay. So, hier oben mal ein bisschen rum. Wie aktivieren wir denn das Zodiac? So, wieder ein paar Dämonen getroffen. Nach oben. Hier unten die mal. Da rein. So. Auf die Ritter schießen. Okay. Jetzt sind wir bei dem Schmiedehammer gelandet direkt die ganzen Dämonen getroffen. Boah, da ist ein Monster aufgetaucht. Nein. Oh. Was zum... Ja, hier geht's aber ab. Also das, Sp <lacht> das Spiel ist echt witzig. Kann man sich ruhig holen, also echt zu empfehlen. Nein? Oh. Okay. Wo ist er bei? Ach, oh, da. Also es wird aber vor Epilepsieanfällen gewarnt. Da es halt sehr bunt und alles ist. Also den einen Dämon haben wir wohl besiegt. Jetzt ist ein anderer aufgetaucht. Oh, die Nonne blutet jetzt im Gesicht. Was, jetzt haben wir zwei Bälle? Okay, wie soll man... Man sieht nur einen der Bälle. Also der andere ist jetzt runtergefallen, logischerweise, aber... Boah, ich sehe ihn ja nicht mal. Jetzt sind es wieder zwei. Oh Gott. Jetzt aber, also ich habe gerade gar keine Ahnung, ein Ball ist rausgefallen. Nein, oh Mist. Genau rausgespielt, den Ball. Echt viel los in dem Level. Finally total 12 Millionen Punkte. Perishner. Also wir sind irgendwie eine Stufe aufgestiegen. Hier unten. Was also müssen wir jetzt Spiel starten? Okay. Expert extra regeln. Mal gucken wir uns mal den an. Stoßen, tilt, ja. Also, das soll jetzt schwerer sein. Vom Level her sieht es aus wie das eben. Ja, okay. Jetzt sind wir oben. mal gucken also wir können auf ihr Gesicht schießen okay da kommen wir dann jetzt nicht vorbei nein oh. Genau mitten durchgefallen. Ah, mit trifft die richtige. Zerstöre Blutfledermäuse. Das sind wohl die über diesem Zauberer. Die hier unter den beiden Flipperautomaten. <lacht> ja, cool, die ist einfach rausgefallen. Nein. Ah, nö. Also, ich frage mich, ob wir uns noch Level frei, also andere Lüpperkarten freischalten können. Irgendwie. Okay, warum sind wir jetzt oben gelandet? Maske, bei der Schlange rein. Da sind auch Fledermäuse. Ah, die können wir so nicht treffen. Okay. Warum steht da Start im Bild? Okay, wir haben jetzt so Kugeln kaputt gemacht mit der Kugel, diese Lasern. Das gab wohl Punkte. Oh, wir haben Dämonen getriggert. So. Ah, fehlen noch ein paar. Ah, da haben wir so einer fehlt noch. Nein, jetzt sind wir runtergefallen. Okay, okay, okay. Jetzt sind hier welche aufgetaucht. Okay, das war cool. Nein, oh. Was zum... Jackpot, okay, okay mitten durchgefallen schade die lache ist cool aber wie schalten wir uns weil wir können nur erneut spielen und bei erneut spielen gab es ja exakt dasselbe wieder Schieße Startschuss, um Rituale zu starten. Stoße den Ball entscheidend, um am Leben zu bleiben. Besiege Eremit für einfache Multiplikatoren. Schieße Lilith Pokal, um ihre Verwandlung zu starten. Zünde Votiva an, um grüne Magie zu entfachen spinner und klaue bringen mysteriöse belohnung Ah, okay es gibt wohl nur dieses eine level dann probieren wir das mal in hardcore pro tipp stoße den ball <lacht> der tipp ist gut müssen wir mal gucken dann ist natürlich ein bisschen schade wenn es wirklich nur ein Level gibt Oh, da sind jetzt andere Dämonen, Köpfe. die haben eine andere Farbe Ah, genau reingeschossen rausgerollt super das war ja schlecht ja da ist die lache angebracht also es macht spaß man verbessert sich bestimmt mit der zeit immer ja das müssen wir direkt neu spielen man lernt ja immer noch dazu mit jedem versuch wo man am besten wirft Man kann es ja geringfügig beeinflussen. Nur man muss halt gut bei dem ganzen Geblinke immer auch der Kugel folgen können. Aber natürlich nicht, wenn man mitten durchfällt. Das war ja noch schlimmer und es gibt drei verschiedene Schwierigkeitsmodi ja komm das machen wir direkt nochmal in hardcore aber ist dann doch ein bisschen schade dass wirklich nur diese eine map scheinbar gibt so ja cool der da oben reagiert etwas spät So. Äh, direkt erstmal alle abgeschossen. Ja, mh, wieder. Also, dass man manchmal mitten durchfällt, ist wie früher bei echten Flip-Automaten immer sehr ärgerlich. Und man hat ja nicht viel zu machen, sind ja nur zwei Tasten: Links umschalt und rechts umschalt. Wo ist der Ball hin? kast da habe ich jetzt den Ball erstmal kurz nicht gesehen gehabt. Oh, schön immer die Dämonen besiegen. Nein, hinten runter, oh nein. Nö. Ja, wir sind scheiße. Das Spiel brauchen wir ja das nicht immer sagen. Ja, komm, das wäre... Wir machen hier Platz 1. Da geht ja... Also... Irgendwie werden wir es hinkriegen. So. Da rein. Dämonen triggern, Dämonen töten... Kurz warten. Oh, jetzt sind wir links, okay. Jetzt sind wir wieder oben in dem Hut. Da rein. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. Oh, ist der da ist der hoch ja nein oh. gut ich habe reflexe wie ein alter mann also man kann das bestimmt noch viel besser spielen und viel mehr punkte machen aber das ist ja eh nur ein reingeschaut hier also wollen ja gucken ob das spiel cool ist was man hier so machen kann Aber wir fallen aber auch oft an den Dingern vorbei. Naja, ja, ich bin scheiße, weiß ich auch. Gut, die Lache ist irgendwie cool, aber irgendwie auch nicht. Oh, na ja, erster Platz. Also bei Lokal, keine Ahnung. Ja, okay, aha. 2 Milliarden Punkte. Wir haben eine Million. Also man kann sich da echt gut verbessern. Game-Typ Hardcore. Aber wozu steigen wir dann hier auf? Dann gucken wir nochmal diesen Expertenmodus. Den haben wir ja nur einmal gemacht. Können wir ja noch mal reingucken. Ah, okay. Mann, ach. Da oben, okay. Immer schön... Nein, nein. Oh, da rein? Okay. Probieren, den zu besiegen hier. Okay. Oh, wir sind am Hammer gewesen eben. Oh nein. Oh, super. Das ist ja rausgefallen dank der Dämonen. Max Bonus 5. Hm. So. Erstmal hier oben wieder ein paar machen. Oh, in den Korb rein. Jetzt sind wir gleich ganz oben. Okay, okay, okay, okay. Ja. Oh, in den Korb reingefallen, keine Ahnung wie wir das gemacht haben. Okay, wir haben uns mit diesem grünen Ball nach oben geschossen. Jetzt sind wir da. Einmal in die Schlange. Nochmal in die Schlange. Oben ist irgendwas geöffnet. Ganz, ganz oben. Was jetzt passiert? Bonus-Token akzeptiert. Was? Okay, cool, das war okay. Also es gibt ein Bonus-Level, das man begangen kann. Ja, das war ja gemein. Wir sind gar nicht da wieder rausgekommen. Ja, das ver verschließt sich. Also einmal fliegen wir raus und dann fällt man exakt da wieder rein. Gucken. Geht das jetzt hier weiter? Ja. Okay. Müssen wir doch jetzt bestimmt wieder alles neu aktivieren. Oder? Ja, okay. Oh, oh nein, wir sind wieder runter. Was war das denn? Boah, cool. Wir sind einmal im Kreis. Haben alle getötet gehabt. Oh, da oben rein. Okay. Nein, oh nein, nein. Oh nein. Wir waren so gut. Jetzt kommt die Lache. Ach, wir sind noch nicht fertig. Okay. Oh, jetzt sind wir oben. Cool, das haben wir jetzt gemacht. Was ist denn jetzt? Wo ist die Kugel? Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Also es gibt zwar nur das eine Level, aber das verändert sich. Direkt wieder rund Was ist? Ja, also das war doch Absicht. Die ist instant runter rausgefallen. Da konnten wir ja gar nichts mehr machen. Also man wird wirklich mit jedem Versuch besser. Das ist ein sehr schönes Spiel. Kann man sich mal angucken und das ist ja echt witzig, dass Level verändert sich ja scheinbar, es gibt ein bonus -Level. vielleicht gibt es noch weitere Bonuslevel. Eben haben wir ja oben eine Kugel reinbekommen, irgendwie. da waren ja drei Löcher, müssen wir bestimmt noch zwei reinbekommen. Es macht sehr viel Spaß, die Musik ist gar nicht nervig, die Lache ist echt witzig, wenn man verliert und es gibt eine Bestenliste, auch weltweit, dass man sich immer schön verbessern kann, Ein bisschen Ansporn hat, gut weit zu kommen. Bisschen Geduldsspiel, aber macht Spaß. Ich hoffe, euch hat auch gefallen. Gerne abonnieren, liken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.